Cameo bezeichnet das zumeist kurze, unerwartete Auftreten von großen, namhaften Schauspielern, Regisseuren oder aber auch Autoren bis hin zu Sportlern, Politikern und Sängern oder aber sogar prägnanten Fernsehfiguren in Spielfilmen und Serien. Solche Cameo-Auftritte können ganz unterschiedlich vonstatten gehen. Manchmal steht dabei eine berühmte Persönlichkeit inmitten einer Menschenmenge, sodass sie mitunter gar so überhaupt nicht erkannt bzw. wahrgenommen wird, währenddessen es manchmal auch sein kann, dass eine solche, ebenfalls aus dem Nichts auftauchend, ein Wort im Vorbeigehen fallen lässt, bis hin zu mehreren Sätzen spricht. Oft kommt es sogar vor, dass jene Gaststars sich selbst verkörpern, was somit ein Stück weit zur Folge hat, dass Fiktion und Realität unmittelbar aufeinandertreffen. Zu den bekanntesten Cameo-Auftritten überhaupt zählen jene von Alfred Hitchcock, der eigentlich nahezu in jedem seiner Filme irgendwann irgendwo auftauchte sodass sich mit der Zeit daraus ein regelrechtes Suchspiel für die Zuschauer entwickelte. Und auch Stephen King ist unter anderem in der Filmadaption seines Buchbestsellers »Friedhof der Kuschetiere in der 1989er-Fassung als Priester zugegen. Doch auch in Deutschland sind solche cameo auftritte nicht selten. So zum Beispiel ist Regisseur Dieter Wedel dafür bekannt, dass er in all seinen Mehrteilern in irgendeiner Folge eigentlich immer zu sehen ist. Zudem ist es Deutschland mitunter auch gelungen, selbst internationale Stars für einen cameo auftritt zu gewinnen. So beispielsweise geschehen in der 1055. Folge der Serie Lindenstraße, als Larry Heckman unerwartet das Reisebüro Ehrlich Reisen betrat, welcher ebenfalls bereits gemeinsam mit Linda Gray Anfang der 1990er Jahre in ein Schloss am Wörthersee zu sehen war. Des Weiteren wird mitunter auch gerne auf beliebte Fernsehfiguren zurückgegriffen, die Fernsehgeschichte geschrieben haben. So geschehen in der US-amerikanischen Comedy-Serie Young Sheldon, als man plötzlich, völlig überrascht, Als zu Gesicht bekam. Gerne könnt ihr euch diesen Cameo-Auftritt mal anschauen, wenn ihr mögt, da ich ihn soeben in die obere rechte Ecke meines Videos verlinke, denn das ist wirklich eine kleine, aber schöne Reise in die Vergangenheit. Übrigens, Cameo ist nicht zu verwechseln mit Nebenrollen. Immer wieder wird vom Publikum nämlich fälschlicherweise angenommen, dass Nebenrollen gleichbedeutend mit Cameo-Auftritten sind. Dem ist nicht so. Cameo ist lediglich ein sehr kurzer Auftritt einer berühmten Persönlichkeit, die nicht einmal wirklich einen Zusammenhang zur eigentlichen Handlung herstellen muss, während Nebenrollen zwar eine sekundäre Bedeutung haben, jedoch von immenser Bedeutung für die Geschichte eines Films oder einer Serie sind.